Okay. Oh. Jamie. Cedric. Was machst du da? Sto? Okay, okay. <laughs> Bin ja dabei. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Der okay, Last wird wieder länger bis Okay, ja. Yeah. Vault. Vault contents. Wir okay. müssen dich damals interessiert, was du da durchschnurrt, oder? Nö. Are you a nerd about this stuff, Jamie? Are you a nerd? <lacht> ja, sicher, sicher. Ich bin ein richtiger Nerd. Ein Nerdclub bin. Also. Ausgespähte Zugangspunkte, also Casino ausgespähte Tresorraum innerhalb. Jamie, ja. heute machen wir die nächste Mission. Nämlich, okay. Wir schauen jetzt, was in diesem Tresor innen ist, wo wir überhaupt wein überfallen. Wieso hast du mich nicht mehr rausgezogen? <lacht> Wieso? Ah, ja, jetzt. Jetzt! Das ist aber so Das war ja. bei dir auch so. Ich bin immer als zweites ausgezogen. Hey, jetzt fährst du, hallo, jetzt fährst du! Hamma, hallo! Nein, jetzt fliege ich hinten rein, jetzt fliege ich, hey, hey, warte doch mal, Roni! Ich habe gedacht, dass du jetzt mal ein bisschen kannst, ein Zeug umschiessen. Ja, aber ich muss vorne einsteigen dafür. So. nein, jetzt so. <lacht> ich kann nie die Chance dazu. <lacht> Belastet. Wenn ihr wisst, wem das time noch hört, das ist das amphibien von Jamie. Ja, weil ich amphibien bin. Du bist ein Schlange. Wirklich sein, Die dein Schwänzli überall drum. Und ich auch. <lacht> das hat er halt wirklich noch nie gemacht. Das finde ich asoziant. Ja, okay. Äh, äh, die... <lacht> ja, fallen. <lacht> ja, ja, ja. Jetzt ist Schwertkampf. Hey, beide. Bitte, ich es nicht, er ist so 8.00 ja, Uhr. Wieso, wieso ist das so niveaulos bis jetzt? Also richtig, das ist richtig uh, niveaulos, äh. ja. ja. jedes GTA-Video ist einfach niveaulos. Das ist ein Tor, das... Ja, immerhin haben wir jetzt so einen Videotitel. niveaulose GTA... Was ich auch noch wild fand, würde fänden. Das sehen jetzt also die Leute, die das Video sehen. Ich wissen, ob es passiert ist. Und zwar, ob ich mich dazu aufrappeln kann, es GTA-Intro zu machen. Oha! Das wäre natürlich. GTA-Intro. Ja, sehr krass. Leute, schreibt in den Kommentaren, wenn man das GTA-Intro braucht. Ja, aber es sollte ja vor dem Video eigentlich schon haben, wegen dem weiß, Das ist jetzt natürlich schwierig. <lacht> schreibt <zusammen>. trotzdem. <lacht> So. Schneidet also, es, ob ihr es gut findet. Schneidet einfach, ob ihr es gut findet. Ja, also ihr müsst es gut finden, sonst schluckt euch so in die Fresse, dass ihr nicht reden könnt. Sage ich auch nichts gegen das momentane Intro, das ist auch Bombe. Ja. Das ist auch Bombe, das ist so. Äh, no Flick very wäre gut. <lacht> Wer ist das Guy? Wer ist dein Guy? Wer ist dein Guy? Wo du? Wo seid du? Ah, Secure uploaded a Securo Serve app for you to hack his phone and get... Serve. Shit! He's on to you. Um. Try and complete the hack if you can. Otherwise, you might need to put him down. <laughs> do super Klapp! Gut, ans... <laughs> so, jetzt den hacken hacken machen, oder? Ja, jetzt mit den guten alten Polizisten. uns unseren Kollegen. Polizei, ihr Freund. Dann können wir vielleicht sogar noch einen richtig coolen Hack zeigen am Schluss, weißt du? Mhm. Den mache ich den. dann. Der heisst An kan kan Kanalisation. Aha, der! Mhm. Ah. hack Still-Animo! <lacht> Belastung, du hast noch keinen einzigen Polizist umbringen Er schießt doch mal ein bisschen, sonst. Ja. Ah, da, da sind wir. Scheiße, ich verliere uns. Ja, da unten kommt einer. Wo ist er? Da. Alter, wo kommst du her, Alter? <lacht> Alter! Der hat er jetzt Lust auf einen anderen Trip. Gut, wir sind gelandet. Gut. Bitte. Bitte nicht feststecken lassen. Nein, nein. Niemals. Hallo, da sind wir. Jetzt fahren sie alle von uns und alle da oben. Ja. Der Mexikaner hilft mir. <lacht> Jetzt hoffen wir, dass es vom Ton her stimmt, dass, dass nicht alles viel zu laut ist und mehr viel Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. verlieren wir die Sternehilfe. Halt weißt <lacht> der Mann, so die Sterne verlierst, wenn du nur in den Gang unterwegs bist. Oi! Oh, yeah. yeah. ja. die Kops an. Schöne, ich schütteln, die Kamera. Ja, das heißt, wir haben sie fast abgeschüttelt. wo sind sie? Komm her. Nein, nein, wir müssen nein. sie abschütteln. Nein! Nein! Ich find's gut. Ja, sie verloren. Also, so weit wäre, dass wir in die Kanalisation gehen und dann stehen. Das wäre der Lifehack. Ah, da hast du einen Zahn. Ja. Ah, merde. Ja, Hallo, Nick. So also. Wir sind doch? Wo, wo weißt du überhaupt, was Merde heisst? <lacht> Französisch äh, Unterricht, weisst du? <lacht> du auch! <lacht> äh, ja, äh, das, erste man Wort, <lacht> das erste Wort! das erste <lacht> Wort, das man einfach können Egal was so, sonst. Ganz wichtig, das ist Tutorial. Oh shit, er hat jetzt schon Angst. Er kennt dich langsam. aber die Musik tue, ist ja man, cool. So. Scheiße, ich habe eine Granate geschmissen, aber jetzt bin ich aus der Innenkoh. Genau, jetzt jetzt ist safe, jetzt ist safe, die sind Mobil zerstört. Nein. To the so, jetzt müssen wir WLAN finden. WLAN. WLAN. WLAN ist du ein gutes WLAN bei dir daheim? Das WLAN ist eigentlich... Ja... Manchmal, schon, manchmal nicht. Wenn ich am Morgen aufwache, ist es manchmal nicht verbunden. So am 2 am Morgen, dann ist es ganz schlimm. Dann ist es einfach gar nicht da. <lacht> ja, stimmt. Bei mir stellt das WLANs nach Plötzlein, ist einfach so ab. In system. Time to have some ah, warte auf mich! Warte auf mich! Hä? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hey, hallo? Ich will doch nochmal ein bisschen oben. <lacht> <lacht> Rutsche auf die App drauf, du das kannst du anschauen. Ähm, <lacht> du musst Handy und dort was sagt, nur Surf-App ist, ist sie. Hey, das ist bei mir einfach nur du. Achso, ich muss E eh drücken, herum? Ah, <lacht> das wäre auch noch gescheit. Ja. Ja, dann. Okay, let's go. Sicherheitskamera des Tresorraums. Ah, ich bin dieser vorgesehen, einfach nicht genug lang. Das ist Jesus. Wow, Galt. Like okay, du musst jetzt einfach die Dinge. Okay, jetzt suche ich aber weiter nach interessanten Dingen. Ich habe mal auf YouTube irgendwas gesehen, dass Leute irgendwelche Gemälde oder sowas noch in den äh, Wohnungen, Residence oben geklaut haben oder so. Schon? Ja. Äh, nicht. Gott, ist das nicht einer so PSC? Nein, ich habe es. keine Ahnung. Ich denke, ich habe es irgendwo mal gesehen. Also, das dann eigentlich in die Wohnungen hat, wo wir auch gesehen sind. Oder weil Obwohl es auch ich nicht Ich, ich mein, gesehen, man muss schon sagen, da sind extrem viele Leute rumgelaufen. Für das, dass dort. Da sind extrem viele Leute rumgelaufen, für das, dass dort eigentlich nichts ist. Weisst du noch? Wir haben doch die vorne ja. eigentlich gemacht, die Mission. Ja, nein, wir haben die noch nie gemacht. Doch, wir haben sie vorhin gemacht. was Komm, jetzt schön. du musst raus, sonst werden wir verwünscht. Hallo? Du hast nur mal 15 Sekunden, um zu merken, dass. Irgendwie ja. Nur noch 15 Sekunden. So, dann gehen wir mal. Ey. Ja, ja, okay, ne wieder. Hallo. Hallo. Hallo mein Name, Salü, salü. Jetzt geht Pferde rennen. Wir Wir haben geschafft. geschafft, Koch sagt sagt salü. Salü, va. Salü, Salut, Salü, Salut, Salut. Menü. Es du ein Lied, gegeben, was Salisa Wacken oder so? Doch, ich haben Französisch haben zusammen gesungen. Also ich wie ist es gegangen, Alter? Es Ist aber nicht so bei dem Lehrer, den wir haben. Oder ist das äh, Primar oder Sekundar gewesen? Primar. Prima, ich sag echt das auch? Man <lacht> eh immer alles gleich. Der ja auch. Wir sind ja im Nachbedorf. Wir wohnen im Nachbedorf. Mhm. Es ist eigentlich auch.. Wir haben schon Jetzt musst du nicht hier überrennen. Wir haben auch schon festgestellt, dass wir die gleichen Lieder beim Mann gesungen haben. Wie zum Beispiel? Das Ferienlied. Mm. Ferien, Jetzt ist wir Ferien. Jetzt haben wir Ferien. Das ist ich das habe keine kein Zeit. Äh, ja haben wir Ferien. Äh, ja. Ey, wir haben jetzt schon die nächste Mission abgeschlossen. So das Outro und den Ball schon. Und 2, 3, 2, 1.